Die Presse, die Presse, die Presse, Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres lustigen und allseits beliebten Podcasts. <lacht> voll in die Presse. Man könnte meinen, wir sind schon voll äh, nee, voll in die Presse. Voll in die Presse, Entschuldigung. Ja. Und. Mein Name ist Ben Cartwright. Herzlich willkommen und jetzt kommt ihr. Äh, ich? Also Oder mein Name ist Karl-Heinz Ballermann und ich finde das voll schön, dass ich hier bin. Mein Name ist äh, Prolo Ferrari und ich bin auch hier. Okay. Und Es gibt ja so. noch etwas, was uns verbindet. Ja. Durst. Dorscht. Ich habe ständiger Durst. Ich habe euch was ganz Tolles mitgebracht, damit wir direkt mal einsteigen können. Ich habe ja versprochen, aus Japan ein paar Bierproben mitzubringen. Ja, die wissen doch gar nicht, dass du in Japan bist. Das musst du doch erstmal sagen. Das habe ich ja jetzt durch die Blume wieder, mein wie ich Gott. das immer so mache, durchblicken lassen. Und. Sag mal, wo du in Japan, ja, weil Japan ist ja groß. Ja, hat der ja Nordjapan, Südjapan, Mitteljapan, Westjapan, Ostjapan. Tokio. Tokio. Ah, Na gut. Ja. Tokio direkt in der Hauptstadt. Und ich habe, Leute, ich habe geschleppt wie ein Tier. Und, das tut dir mal ja ganz gut, dann ja. wirst du mal ein paar Kalorien und die, los. Und so, und, so, und so richtig, richtig riesen. <lacht> <lacht> <Oho>! <lacht> warte, warte, warte, lass mal schön stehen. Das wir haben einmal hier das, Sapporo. ein Sapporo, ein Kirin-Bier und ein Asahi, was das offizielle Olympiabier ist. Und ich habe wirklich, also keine Kosten und Mühen gescheut und bin da ganz tief eingestiegen, mhm. Habe die Fässer hergerollt, damit wir jetzt hier schön einheben können. Ich teile mal die Gläser aus. Der Wenn du von Fass sprichst, also ihr lieben Leute, das ist ein, jeweils ein 135 Milliliter Fass. Das sind Dosen, ja. da musst du, darfst du nicht zu so doll einatmen, weil ansonsten sind ja. die im Rachenraum verschwunden. Richtig, Und weil ich, das war jetzt eigentlich nur für den Gag. Ich habe natürlich noch die großen Geschwister ja. davon mitgebracht, aber <lacht> der Blick vom Ballermann war es mir wert. Ja, ja. Ich hatte auch schon den Totschläger ja. in, der, in der Hose auf. So, pass auf, die kleinen Oschis, ich Die Klein, sind aber niedlich. Die ja, ja die stellen wir auch gleich noch da drauf. Pass auf, mit welchem fangen wir denn an? Ja, das darfst du entscheiden. Okay, dann, ähm, da wir beide, der Kollege Ballermann war nämlich auch schon mal in Tokio, deswegen hat er sich eben auch so Behände gegeben. Dann lassen wir uns mal das Sapporo für den Schluss. Wir können ja mal mit dem offiziellen Olympiabier anfangen. Ja, also du kennst du mhm. die Hochzeit von Kanahan? Nee. Ja, da schenkt man ja auch immer den guten Wein zu Anfang aus, ne? Ja. Und das aber, ist jetzt das beste Bier, das oder was? Ich glaube nicht wird, also ich, ich hätte jetzt die Vermutung, dass das Kirin das Beste ist vom Geschmack, aber, ich, aber wir verzeihen dir trotzdem, ja, Hauptsache was zu saufen, ne? So, aber wir sind ja nicht hier nur zum Saufen, auch wenn man das meinen könnte, wir sind ja auch hier, um ein bisschen über Pressartikel zu sprechen und ihr müsst jetzt einfach mal hier, ich habe mir vorgenommen, euch auch ein bisschen mehr kommen zu lassen, weil der ja. Ballermann, der, der kritisiert immer gerne, aber auch nur da, wo jemand anderes in Vorleistung tritt. Also ja, ich, ich hau mal sie Jetzt bitte nicht wieder so dozieren wie beim letzten Mal, ja. so ein Referat über 25 Minuten. Ich finde das gut. Ja, Ihr sollt auch mal was lernen über, über Schweine, die Bungee-Jumpen. Da kann man eigentlich nicht genug wissen, finde ich, ehrlich gesagt. Hat denn eigentlich dieses Schwein den Coronavirus ausgelöst? Als letzte Rache sozusagen, ja. das äh, kann auch die Rache vom lieben Gott gewesen sein, ne? weil das Schwein wurde dann ja auch geschlachtet ja. und dass die dann dafür nochmal von ganz oben noch eine Ansage bekommen haben, ja. halte ich nicht für unwahrscheinlich. Aber ich hätte noch was Schönes. Soll ich mal anfangen? Ja, mach mal. Ja? Okay. Völlig außergewöhnlich. Denn es ist ja bald Karneval hm. und kann es eine Folge geben vor Karneval, in der kein Karneval vorkommt? Natürlich nicht. Wobei ihr beiden Strategen wahrscheinlich überhaupt nicht an Karneval gedacht habt, wie ich euch kenne. Richtig? Richtig. Richtig. Richtig. Und dann muss das wieder ein Norddeutscher reisen für euch. Kein Problem, ich denke ja mit. Also, ich habe einen sehr schönen Artikel äh, gefunden, wo einem auch wieder das Messer in der Hose ausgeht, äh, aufgeht. Und zwar heißt der nämlich, äh, kein Kita-Karneval am Rosenmontag. Und äh, wie man vielleicht schon aus dem Titel erahnen ja kann, äh, geht es darum, dass in einer Kita, nämlich in Erfurt, äh, die äh, Kita-Karnevalsfeier äh, am Rosenmontag abgesagt wurde und auch am Faschingsdienstag. Und begründet wurde das damit, dass man sich der kultursensiblen Pädagogik verschrieben habe in diesem Kindergarten. Ja, ja. Und äh, zwar erkennt man an, dass man ja als gerade als kleiner, als junger Mensch äh, Stereotype braucht, um die Komplexität der Welt zu reduzieren. Ja, deswegen verkleidet man sich, also natürlich nicht um Spaß zu haben oder so, oh. oder die Sau rauszulassen, sondern man muss die Komplexität der Welt vor, vor reduzieren. Ähm, aber man muss auch bedenken, oder man will auch dafür sensibilisieren, dass Stereotype, die für die Betroffenen wirklich schmerzhaft sein können und teilweise sogar entwürdigen ja. Ne? Kann ich bestätigen. Ja, also Nächte, für mich ja. war der überhaupt erstmal der, der, der, Intellektual, äh, der intellektuelle Einstieg, was ist eigentlich ein Stereotyp? Stereotyp? Und dann. Ja, wie sieht das Kostüm aus? Ja, das ist eben, das ist eben die Frage. ja, so ja. als Stereotyp. Und das Ganze ist wo gekommen? Ja, so wie du jetzt. Ja. Weil sich irgendwelche, irgendwelche komischen, verkopften Vollidioten aufgeregt haben über ein Indianerfest, das im Jahr davor stattgefunden hat. Hm. Also Stereotyp, Indianer, ne? Nicht als Indianer verkleiden, böse, böse. Da, da, da brechen die dann nämlich in Tränen aus, ne? Ja, und da, ich weiß nicht, ich will dich ja ungern in deinem Monolog unterbrechen, aber du machst <lacht> das auch immer. Genau das kann ich bestätigen, denn eine ganz traurige Kindheitserinnerung von mir ist, dass ich bin ja ein Kind von Hippies und bin dann von Berlin nach Hessen gezogen und in diesem Ort war da natürlich auch Fasching hieß das da und meine Eltern, weil sie sozusagen Pistolen und Waffen ablehnten, ließen sich dann darauf ein, mich als Indianer zu verkleiden. <lacht> Mit so einer dummen Axt lief ich dann darum, das einzige Problem war, der ganze Scheiß-Rest vom Ort war Cowboy. <lacht> <lacht> <lacht> Wieder haben die wohl die ganze Zeit gejagt, den Stereotypen Indianer. Darauf eine <lacht> traumatische Kindheitserinnerung und Zum ja, wohl. also das Groß. ist jetzt hier unser allseits beliebtes Asahi, Asahi. Olympiabier, ihr werdet davon hören. ja Arigato. Arigato! Wobei die sagen nicht das heißt das heißt äh, Danke, sondern die sagen Kampai! Kampai ja, so bisschen, aber ich wollte jetzt nur für Ja, das stimmt natürlich, du Behender-Weltmann. Ja, ich bin sehr weltmännisch, das sage ich mir auch immer. Aber nur noch auf die andere Seite der Welt. Ja, genau, jetzt wieder zum Indianerfest, ja. Also kurz, Indianerfest, da hat, haben sich dann wahrscheinlich irgendwelche komischen äh, Batik-Schallträger aufgeregt. Und zack, am nächsten, <lacht> nächsten Jahr äh, wurde, dann auf ein, wurde man äh, auf einmal ganz sensibel, nämlich kultursensibel. Und ähm, ja, aber was hat man trotzdem, ne? als, als Trostpflaster sozusagen? Ähm, da gibt es nämlich eine Faschingsfeier mit Verkleidung, also vom selben Träger, eine Faschingsfeier mit Verkleidung. Und die findet dann aber ein Wochenende vorher in der Unisporthalle statt. Also. Aber warum? Also, ich verstehe, die ja. wollen sozusagen den zeitlichen Konnex zu Karneval. Nein! Lösen oder. Das ist ein. Oh, dann bist, gehst du doch auch als Stereotype entgegen. Genau, China. das ist es ja. Das ist ja das Geile. Da, die machen dann trotzdem eine Faschingsfeier, halt im, irgendwie in so einer Unisporthalle. Und da darf man dann ungestört seine Stereotype pflegen, ja. Aber. Bitte nicht eine Woche später, nämlich dann, wenn man es eigentlich machen soll, ähm, am Rosenmontag. Das finde ich einigermaßen sinnentleert. Dann äh, wurde nochmal nachgeschrieben, ja, und Stereotype ist ja das eine. Das andere ist auch, dass äh, Verkleidungen auch Angst, Ängste bei den kleinen Kindern auslösen können. Und äh, ja, das kann man ja mal so stehen lassen. Ich glaube davon kein Wort. Ich glaube, die, die haben einfach Stress gekriegt und wollten sich jetzt keinen neueren Beleidigungen äh, aussetzen, wahrscheinlich von irgendwelchen energischen Meckerern. Aber anscheinend hat das auch dann der, der Spiegel weiter seltsam gefunden und hat dann mal sich einen Experten kommen lassen und hat ein Interview geführt. Hm. Und zwar mit einem Entwicklungs... Einem mit einem Indianer? Leider nicht. Ja. Das hätte man mal machen sollen. Ja. Ob der dann auch wirklich so beleidigt ist, wenn die kleinen Kinder darum schreien? Wahrscheinlich, wenn man ihn Indianer nennt, ist er schon mal beleidigt. Wie heißen die er? eigentlich? Native Americans, oder? Native Americans heißen die? Wie heißen ja. die denn eigentlich wirklich? Das kommt wahrscheinlich darauf an, an würde ja ich Stamm. mal behaupten. Ja. ja, das ist halt, das wird halt über einen Kamm geschoren, ja. Das vielleicht ist, bin äh, ich auch schon Stereotyp. Äh. Ja, im Grunde, äh, ja, das so so der, äh, weiß ich nicht, irgendwelche überalterten Begriffe wie die Wilden, ja, das hat wahrscheinlich einfach glaub, Rot lange Rot keinen interessiert, ob die, ob die sich vielleicht unterscheiden, ja, das war im Grunde äh, ja. vielleicht auch ja, irgendwie weiß ich nicht, wenn du irgendwie gerade ausradiert wirst, interessiert wahrscheinlich auch keinen dein kultureller Hintergrund näher, ja, also. Ich also ich fange an, an, mich schlecht zu fühlen, ja, vielleicht ist da doch was dran. Ja, du jetzt Nein, nicht aber persönlich, ich, also, ja, aber. Ich finde, also ich finde das überbewertet, sozusagen Karneval. Das ist ja ein Brauchtum und das Verkleiden gehört dazu und ich finde, da ist ja keine politische Aussage mit verbunden. Also, oder wenn eine politische Aussage mit verbunden ist, ist sie ja bewusst bei, was weiß ich, bei den Umzügen oder so, aber doch nicht so ein Kind, was als, als äh, Indianer oder American, Native American oder sonst was <lacht> da geht. Das will doch einfach nur sich verkleiden und hat Spaß daran, sich zu verkleiden. Das mögen wir doch eigentlich alle. Wo ist denn die, also wo sind. ist denn äh, für euch die Grenze zum äh, schlechten Geschmack bei Kostümen? gibt keine ja das nee. ist, ja, ist die Frage ja, ne? ähm, also jetzt äh, ziehen wir irgendwie einen Orden um und gehen Pullover ja äh, bis hin zu ich habe tatsächlich letztes Jahr im äh, Düsseldorfer Karnevalszug als ich ja noch da wohnte kam so eine ganze Truppe mit schwarz bemalten äh, Leuten in so äh, pseudo Afrika Verkleidung ja so dieses übliche Dschungel mit Knochen und Gedöns, ja. Und äh, stereotyp. Das, äh, ich weiß nicht. Ich fand dann zumindest die beiden vermutlich Engländer hinter mir fanden die Grenze deutlich überschritten, ja. Ich glaube, da ist die, ich sag mal, die sind inzwischen im Schnitt möglicherweise sensibler als der Düsseldorfer Karnevalstreiber, ja. Nur äh, weiß nicht, muss das sein? Äh, weil man, nur weil man das halt seit, den, seit 1920 schon so macht. Also, ich finde die Benchmark ist für mich ganz klar Prince Harry. Das also der, hatte, der, hatte, der ist doch in dieser, was ist das, SA-Uniform aufgetreten, oder? Ja, ja. Solange man das nicht erreicht. Ja, und Egal. wo ist er heute, ja? Aber ich fand, du hast noch einen ganz interessanten äh, Punkt auf, aufgegriffen, ne? Brauchtum beispielsweise. Ja. Mhm. Brauchtum. Da hättest du dann aber mal mit dem Entwicklungspsychologen, mit dem auch der Spiegel gesprochen hat, sprechen müssen. Der hat nämlich genau das auch wieder aufgegriffen, der sagt, ja, die Diskussion, die wird primär aus, den, aus der Sicht der Erwachsenen geführt. Ist ja auch klar, ja, weil ich meine, die Kleinkinder, die, die reden halt nicht über so einen Unsinn. Und äh, Eltern und Erzieher, sagt er, sollten nämlich nicht über Brauchtum streiten, sondern über die Bedürfnisse und Interessen der Kinder. Brauchtum ja. sei eine Erfindung, also so eigentlich das sei nur ein Erwachsenending, ausschließlich. Karneval mit Verkleidung hat in Einrichtungen mit Kindern bis zu drei Jahren nichts zu suchen, sagt er. Und dann sagt er, fragt der Spiegel noch, aber, aber die Kinder, die sollen doch auch Spaß haben. Ja, und dann sagt er, das ist ein typischer Elterneinwand aus der Erwachsenenperspektive wieder, ne, Spaß, ja. Das ähm, Kind hat keinen Spaß, das Kind ist einfach nur… Weißt du, und dann sagt er aber, da, weil ne, Kindeswohl geht immer vor und Kinder bis zum Alter von drei Jahren können diesen Transformationsprozess, wie er das nennt, Verkleidung, Transformationsprozess eben nicht nachvollziehen. Also auch wenn du dir eine Brille aufsetzt, kann das manchmal sein, dass sie dich nicht mehr wiedererkennen und dann fühlen sie sich vielleicht unwohl. Wobei Aber ich, ich hätte gesagt, tatsächlich immer gedacht, dass Kinder auch unter drei Jahren Spaß daran haben, sich zu verkleiden. Aber man kann ja möglicherweise auch das Kind einfach dabei angucken, wie es in dem Kostüm rumrennt. Ja, Also ich äh, erinnere mich, äh, ein wenige Monate altes Baby auch als so Halloween-mäßig äh, mit so einem... Skelettdings verkleidet zu haben, ja, weil das irgendwie kam uns sehr witzig vor und äh, in dem Alter ist es wahrscheinlich einfach noch egal, ja. Nur frage ich mich dann, wo dann der Unterschied zwischen zwei und drei ist. Warum gerade ab drei und nicht vorher, ja? Was, also inwiefern schädigt man das Kind, äh, ja, weil die, weil nur, die, es jetzt mal eine Brille auf hat? Weil, ja, zum Schädigen komme ich noch. Ähm weil die eben anscheinend bis, äh, bis zum Alter von drei Jahren diesen Transformationsprozess nicht nachvollziehen können. Wobei, ehrlich gesagt, Kinder bis drei Jahren, die können so einiges nicht nachvollziehen, ja? Wahrscheinlich auch äh, wie, äh, wie man eine Tüte Milch aufmacht. Egal. Also ich, ich würde mal die Be Behauptung aufstellen, dass ein Kind, was mit unter drei Jahren verkleidet wurde, weniger nervig ist als das durchschnittliche Pädagogenkind. So. <lacht> ja, ja, das. Aber es geht ja noch weiter. Ja. So, also das wäre wohl, auch Schade, äh, wenn nicht. Das Wohlergehen des Kindes steht ja, steht ja im Raum, ja, das ist, das ist das, eben das Wichtige. Dann fragt der Spiegel, schöne Frage eigentlich, und dieses Wohlergehen, sehen Sie durch den Karneval pauschal gefährdet? Und dann sagt er, nein, natürlich nicht, <lacht> aber gleichwohl, bitte nicht verkleiden, weil das Kindeswohl. So, und jetzt kommt sein wahrer Grund, weshalb. Aber es muss einen verantwortungsvollen, entwicklungspsychologisch vertretbaren Umgang mit dem Verkleiden geben. Das ist der Grund, weshalb der sagt, also es schadet zwar nichts, aber es muss, es muss trotzdem einen vertretbaren Umgang gegen einen entwicklungspsychologisch vertretbaren Umgang. Ey, wenn das keine Erwachsenensicht ist, ja, ja. einen entwicklungspsychologischen Umgang äh, zu etablieren, weil man das einfach pädagogisch aus Erwachsenensicht einfach für total wertvoll hält, dann weiß ich auch nicht, was, das, was daran Erwachsener ist. Damit hat er sich im Grunde eigentlich meines Erachtens schon selbst disqualifiziert. Ich kann nur sagen, meine Kinder hatten riesen Spaß, auch als sie super klein waren beim Verkleiden. Äh, ja. äh, und da hat sich auch keiner darum gefürchtet. Ähm, meines Erachtens totaler Quatsch. Ja, ich äh, finde, das ist eine total verkopfte, verkopft, wiederum genau. verkopfte Sichtweise auf eine mhm. total irgendwie, das ist ja, also Karneval ist ja wirklich etwas, wo man vielleicht gerade nicht groß drüber nachdenkt, sondern man kann so ein bisschen sich ausleben. Natürlich haben Kinder noch nicht diese... Wahrscheinlich noch nicht, noch nicht diese, diese, Transformation da tatsächlich vor Augen, wenn sie sich jetzt in irgendein Kostüm pellen, aber sie haben Spaß dabei. Und das ist doch alles, worauf es ankommt. Ich meine, es mag jetzt laut dieses Herrn da wieder eine Erwachsenensicht sein, dass sie ja Spaß haben und so weiter, Brauchtum meinte ich auch eh nur in Bezug auf Erwachsenen und deren Kostüme, dass ich per se das Verkleiden witzig finde und auch dieses Brauchtum dahinter hier im Rheinland und in anderen Gegenden witzig finde. Aber sei es drum, die Kinder sollen auch einfach daran teilhaben, wenn sie das mögen. Und wenn sie das nicht mhm. mögen, sollten sie es auch nicht machen müssen. Also ich würde gerne nochmal auf dem äh, Thema hier äh, Verkleidung äh, rumreiten. Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt nur zwei Dinge. Einmal die Verkleidung an sich, ja, und dann dieses Thema Stereotypen. Ja, also. Ja, genau, das äh ist der nächste Punkt. Richtig. Du hast noch einen Punkt, wie überraschend. Oh, nein, dann nein. Dann doch weiter vor. doch die China Daily Nein, äh, nein habe ich nicht, aber das ist, du hast genau du hast genau erkannt, in diesem Interview spielen zum Beispiel Stereotype spielen gar keine Rolle. Ne? Der macht das wirklich also rein aus, rein aus entwicklungspsychologischer Sicht. Da würde ich immer mal sagen, okay, äh, mein Gott, ja, dann glaubst du halt wirklich äh, an das, was du da machst, weil du es berufsbedingt einfach geschädigt bist. Aber das hast du sehr gut erkannt. Genau, das spielte da nämlich gar keine Rolle in, in dem folgenden Interview. Und ähm, was, ich, was ich im Übrigen noch finde, ist äh, Brauchtum, ehrlich gesagt. Ja, Brauchtum fängt ja nicht im Erwachsenenalter an, sondern das, das, das äh, entwickelt sich insbesondere dadurch zum Brauchtum, dass man das als Kind schon kennenlernt. Ich meine, äh, stellt euch mal vor, ihr würdet Karne äh, Weihnachten erst ab 14 äh, feiern oder ab 18 da würde keiner mehr Weihnachten feiern, ja. Und außerdem ist meines Erachtens klar, gibt es eine klare Empirie, dass äh, die vorigen Generationen durch das Verkleiden keinen Schaden genommen haben, ehrlich gesagt. Und deswegen finde ich das Ganze ein Riesenquatsch. Und äh, wie du sagst, Ben, vollkommen verkopft. Ja, es ist einfach so eine Entwicklung, dass alles, egal wo, das, das ist auch in, in, der, in der Schule meiner Kinder, sehe ich das immer wieder. Das gibt immer so Eltern, die machen sich dann zum... Lebensmittelpunkt, die Dinge tot zu diskutieren, deswegen hasse ich teilweise auch so Elternabende, wenn du dann so ein paar Helikopter Exemplare dabei hast, dann wird das ganz schnell richtig, richtig übel und richtig unangenehm und die, die versauen dann aber irgendwie das Gesamtbild immer, ne? weil das, das schlägt dann durch. Das sind auch die, die dann am meisten da rum, rumrödeln und für irgendwelche Veränderungen immer sorgen, statt dass man es einfach mal so laufen lässt. Ich sage ja nicht, dass alles immer perfekt ist, aber so bestimmte Dinge. Kann man ja auch einfach mal geschehen lassen und sozusagen denen die Freiheit lassen, die das so machen möchten, ohne mit der Keule wieder zu sagen, das ist entwicklungspsychologisch jetzt schlecht und deswegen dürfen das alle nicht mehr machen. Dann könnte man ja sagen, dann geht mein Kind an dem Tag halt nicht in den Kindergarten, fertig, aus. Genau. Ja, auch eine gute Lösung. Also ich, ich äh, plädiere für Selbstverantwortung und Augenmaß beim Kost bei der Kostümauswahl. Ja? Im Zweifel einfach mit dem Kind in den Laden und das wird sich dann schon was aussuchen. Ja. Und auf, äh, auf diese weisen Worte würde ich sagen, äh, trinken wir ein Kirin. Diese Lösung ist viel zu pragmatisch. Ja. Prollo. So, Prollo, beschreibt doch mal hier diese, diese ich Flasche. Ich bin für meinen Pragmatismus und äh, äh, weitsichtige Handlungsweisen bekannt. Daher mein Name. Was, was sehen oh, wir da? denn da? Kirinbier sehen wir. Wir sehen einen, äh, einen Dachs im Löwenkostüm. Nein, was ist das? Sind das chinesische Schriftzeichen? Nee, japanisch. Ich hab, ich hab auch erst geguckt. Ich war unsicher. <lacht> Ach Gott. Und dieser Tropfen Bier, den oh. schütten wir uns jetzt hier. Das könnte auch Honig sein. Oh, right. da hört ihr das hier? Ich hoffe, das kommt auf der Aufnahme rüber, das wie das perlt. perlt. Du musst mal, du musst mal dein, dein, dein Mikro. Warte mal. mal so. Also, einer von euch äh, schnauft hier, oh. wenn ich mal gerade sagen. Ja, das, ist der, das ist der Ballermann. So. Prollo. Zück mal deinen ja. Artikel. Ja, also. Ich rede heute nicht. Hast du was Interessantes mal? Ja, das, das. Nicht ist, so wie sonst bleibt, immer? Das Urteil bleibt euch überlassen. Also ich würde mal vielleicht jetzt. Jetzt äh, wieder wir, die Verantwortung abdrücken auf uns. Ne, Nee, überhaupt nicht. Also ich. Äh, ich glaube, ich muss da mal gerade ein Foto von machen, weil das schäumt ja, macht das ja wie, ein, wie ein Affe hier. Ja, ja, das, also das, das ist ja der Hammer. Total. So, das also, also wo wir, wir gerade bei äh, vielleicht nicht moralischer, aber doch äh, vielleicht technologischer Zurechtweisung sind, äh, wenn ihr eure Fotos gemacht habt. Ich stoße kurz auf, ja, <lacht> Deine. dann äh, würde ich zu meinem ersten Thema kommen. Ah. Ist, ist zwar schon ein bisschen älter, ist aber eigentlich der Evergreen jedes Jahr, wenn die Statistiken wieder gemacht werden vor Weihnachten. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ist. Na? Eine, sind die Zahlen vom Würfel. Ist das Lieblingspasswort der Deutschen alle Jahre wieder? Ach, ich, ich wollte wäre, euch so ein bisschen für IT-Sicherheit sensibilisieren, nachdem wir jetzt nun schon beim Kostümkauf besser informiert in die Karnevalszeit starten und äh, ich befasse mich ja hobbymäßig mit so eher langweiligen Themen von gesellschaftlicher hm. Relevanz, ja, und äh, ich muss feststellen, also die einschlägigen Passwortlisten, ja jedes Jahr, ich habe es übrigens mal hier äh, die, anlässlich des Artikels weiterverfolgt und äh, das gängigste Passwort 123456 ist, äh, sowas was so die geleakten Passwörter anbelangt, mit 0,8 immerhin. Doch gar nicht so selten vertreten, ja, was, was bringt mir ein Passwort, wenn einer, knapp einer von 100 in der Fußgängerzone das Gleiche benutzen? Da wollte ich euch mal fragen, wie sind denn eure Lieblingspasswörter so? Was benutzt ihr als Passwort? Ich mache immer neun absteigend und dann sechs Zahlen runter. Sehr gut, da bist du zumindest nicht mehr unter den Top 20 <lacht> mit dabei. Also ich mache tatsächlich immer äh, ein individuelles Passwort, ja. aber nach einem einheitlichen Muster. Ja damit ich mir das merken kann. Interessant. Ja, heckerer Wenn ja, jetzt diesen, diesen Generalschlüssel, <lacht> den ich da habe, knackst, dann bin ich natürlich aufgeschmissen. Ja, also, schon ja, ich habe ein Prinzip, nachdem ich ein Passwort mache, weil muss ich das ja merken für jede Plattform. Es ist ja so, man muss ja, also wenn ich mal so überschlägig schätze, habe ich bestimmt 50 oder 60 Passwörter, die ja. ich mir merken müsste. Nee, man sollte ja immer individuell vergeben, nicht, nicht so ein Einheitspasswort, so äh, Ballermann 07 Ausrufezeichen, sondern, Echt nicht? sondern für jede, jede ist, Anwendung geil, eigenes. Ja, das stimmt. Und für jede Anwendung eigenes. Und das mache ich auch allerdings nach einem einheitlichen Format. Das wird hier so, nicht verraten. Soll ich noch zu dem Artikel einen längeren Monolog halten oder wollen wir ja, das so ein ja. bisschen … Nein, ich, äh, ich will, dass du das äh, hältst. Ja, so. Du bist ja der IT-Sicherheitsexperte, dann sag doch mal ja. unseren Hörern, ja, was man da äh, beachten muss. Was, was glaubt ihr, ist denn der gängigste Grund dagegen, ein vernünftiges Passwort oder ein sicheres Passwort sich auszuwählen? Man kann es sich nicht merken, also der, der, der Grund der Leute. Es ist lästig. Ich lästig. zitiere, sich für jeden Dienst ein anderes Passwort zu merken ja, und überfordert viele. Ja. Ja, Leute, die gerade noch zwei Stunden über die Kostümierung ihres Kindes diskutiert haben, haben einfach die geistige Kapazität nicht mehr, sich für ihre wahrscheinlich… 40, 50, 60 Online-Dienste. Ich habe mal in meinen Passwortmanager geguckt, der übrigens als äh, Tool sehr empfohlen wird. ja Und ja da Passwort ist ein Passwortmanager eine hoffentlich sichere Software, wo man alle seine Passwörter an einem sicheren Ort aufbewahrt. Das in der soll Hoffnung, man aber nicht verwenden. In der Hoffnung, äh, nach dem, was hier steht, schon, äh, beziehungsweise kann helfen. Ja, also. Klar, wenn ich äh, einen Passwortmanager in Form eines Post-its unter der Tastatur nutze, ist das sicherlich ungünstig. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, also äh, klar, man fängt sich dann wieder andere Risiken ein. Scheiße, ja? Aber das hat ja mein Prinzip durch, durchschaut. Dein, dein Prinzip ist das Benutzen von Post-its in einer ganz besonderen, <lacht> hast du, wie, wie diese Psychos in den äh, einschlägigen Filmen, haben doch immer diese, diese geheimen Zimmer und wenn, dann macht ja. man die Tür offen und dann ist die Wand voller Post-its ah, ja, ja, und ja. so Verknüpfungen. Fotos, ja? Fotos mit äh, so Messern. Genau. Drin. Und du hast das. Für ja. so ein, ja. Ja. Also es gibt da sicherlich äh, Möglichkeiten, beispielsweise so eine Passworttabelle wo man sich irgendwie in so eine Tabelle zufällige Buchstaben und Zahlen reinschreibt und dann sich einfach nur merkt, von wo bis wo man irgendwie dann tippt. Dafür haben wir auch Google, dass man sich da vielleicht mal ein paar Tipps abholen können. Also der Punkt ist, äh, die gängigen Passwörter sind irgendwie immer dieselben. Ja, es ist irgendwie auch immer ein hoher Anteil an, äh, an so Ramsch-Passwörtern, das äh, zweithäufigste, da frage ich euch gleich zu. Und äh, ja, was macht man? Äh, klar, für irgendeinen schäbigen Online-Dienst, wo ich mich irgendwie zwangsregistrieren muss, um irgendwie äh, weiß ich nicht was zu kriegen, da denke ich mir jetzt auch kein super tolles Passwort aus, ja. Sollte man vielleicht... Äh, und vor allem nicht überall dasselbe verwenden. So jetzt genug des Lektorats. Äh, auf dem fünften Platz schafft es das Passwort Passwort. Nein. Äh, Platz elf ist Dragon. Ja, aber eins weiß ich. Wobei ich mich ich. frage, was ist das für eine Statistik? Wo kommt das her? Also ja. Dragon ist jetzt. Wieso also Platz 11 und Platz 5? Das sind natürlich Sprünge. Ja, das ist ja, die Lust der Artikel durfte nicht so lang werden, weil dann der Leser einfach nicht, sich okay. nicht mehr mitgenommen fühlt. Ich habe auch mal die Statistik irgendwie, das jetzt allerdings, wie gesagt, auf Basis geliefert Darf ich das zweite, ich ja, erraten? Mhm. Das ist bestimmt Hallo, das Geburtsdatum. Äh, nicht ganz. Das, also Hallo kommt tatsächlich nicht unter den ersten 10 vor. Also das Platz 2 nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne? Ah, verloren, Nein. leider verloren. Aber damit <lacht> wäre dein Passwort schon mehr sicherer als so, so manches andere. Ja? Alter, dann Bending. Passwort QWERTY, äh, da sieht man, das scheint eine internationale Auswertung zu sein, weil beim Deutschen ist ja das äh, als Sicherheitsmaßnahme das Z, das Z an der Stelle, wo alle ihr Passwort <lacht> durchtippen. Und dann geht es irgendwie mit so simplen Zahlenkombinationen weiter. Ja? Auch ganz schön gewieft. Tricky, einfach auf zwei Zeilen abwechselnd Zahlen und die oberste Buchstabenzeile 1 Q2W 3E. Das errät keiner. Das ist nämlich erst auf Platz 9. Ja, also Passwörter lieber zufällig ausdenken und sich einfach ein Elefantengedächtnis besorgen. Aber dann, jetzt mal eine äh, ne ganz ernsthafte Frage an den Experten. Die, ich habe auch so ein, ähm, schon ein paar Mal so an so einen Passwortmanager gedacht. Und habe mich immer dagegen entschieden, mhm. weil ich dachte, wenn der dann einmal geknackt wird, von wem auch immer, dann bin ich auch voll im Arsch. Das ist richtig, äh, insofern äh, viel Glück. Ja, es äh, ja. also, ist ja eine Scheinsicherheit. Du kannst ja wahrscheinlich mit gewisser äh, krimineller Energie, und das dürfte ja ein beliebtes Ziel von irgendwelchen Hackern sein, alles knacken. Ja. Und die sagen natürlich, ja, wir sind sicher als Passwortmanager, aber wenn das dann mal doch sich als falsch herausstellt, dann bist du ja direkt mhm. völlig geliefert. Also ich war neulich bei so einer Hackerschulung, heißt neulich äh, irgendwann halt, und äh, da haben die genau auch gesagt, genau das gesagt, dass man das eigentlich nicht nutzen sollte, ja. weil äh, oder die würden es zumindest nicht machen, weil äh, exakt aus dem Grund, den du genannt hast. Ja, Also das. ist äh, mir ja, ich sehe schon, wir kommen hier spontan zu keinem Ergebnis. Da wir aber auch keinen äh, IT-Sicherheits-Podcast hier betreiben, würde ich sagen, drauf geschissen, wie man so sagt in der Pädagogik. <lacht> ja. Oder erstmal Popeye. Allah. So. Ja, also. Hm. Aber ist doch auch, also ganz ehrlich, meine meine Passworte. Nein, die dürfen die nicht erraten, das stimmt. Das Jemand doch einiges falsch, ja. Ach, ja. Aber also, ich finde, die sollen auch mal ein bisschen was erraten. Na, ich sage mal, ich mein so, ein, so ein systematischer Teil und ein vielleicht zufälliger Teil, den man sich aber merken kann, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, vor allem nicht überall dasselbe. Ja, das ist ja auch gängig, dann äh, wenn irgendwie ein Passwort mal geleakt wird, so sicher das dann auch sein mag, wird das natürlich routinemäßig von denselben Chinesen, die hier die ganzen Schweine da vom Hügel schmeißen, will ich mal sagen. Vom Kron. Und vielleicht sogar vom Sicherheitsdienst nebenan, ja, äh, einfach dann durchprobiert, wo, bei welchen Diensten man das Passwort vielleicht sonst noch äh, benutzen kann. So, du hast mir eine perfekte so. Steilvorlage gegeben. Chinesenbashing. Chinesen Schweine habe ich direkt aufgegriffen, weil der Ballermann hat das so schön ausgeführt in der letzten Ausgabe und habe in der. Was ich eigentlich jeden Morgen sehr gerne lese, in der Agrar heute <lacht> gelesen, China, Kampf gegen Coronavirus lässt Schweinepreise explodieren. Und ja, das ist eigentlich auch schon die ganze Nachricht. Der Coronavirus führt dazu, dass in China, wo sie ja vor ein paar Wochen noch Schweine vom Bungee-Seil, vom Bungee-Turm schmeißen, jetzt diese gar nicht mehr geschlachtet oder verarbeitet werden können und der Schweinepreis geht durch die Decke. God. Auch das könnte die Rache vom Bungee-Schwein noch sein, denn es ist wohl traditionell so, dass um Weihnachten herum der Schweinepreis, die Nachfrage natürlich, Angebot und Nachfrage in China nach Schweinefleisch explodiert und damit der Preis. Und jetzt noch das Coronavirus. die werden alle krank, die Transportwege sind zum Teil abgeschnitten und der, die Nachfrage steigt und steigt und kann nicht bedient werden. Und. Jetzt, ja, nähern wir uns hier einem neuen Rekordniveau an Schweine. Das, das ja, berichtet eine Wegwerf deutsche Produkt, Webseite. Vom Wegwerfprodukt zum Luxusgut, würde ich mal sagen. <lacht> genau. Also fliegende Schweine in China werden richtig teuer. Und ähm, ja, Coronavirus ist natürlich auch so ein Thema. Wir müssen da jetzt vielleicht nicht komplett drüber einsteigen. Da gibt es so viel, aber auch äh, die Corona-Erkrankung explodieren. ja. Ich weiß nicht, wie ist euch das so im täglichen täglichen Umgang begegnet, habt ihr da, habt ihr schon eine Mundmaske, wir sind ja alle noch völlig unverkleidet, aber ist das an euch spurlos vorbeigegangen? Ja, ich, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du hier da äh, quasi nach nebenan in Urlaub fährst, ja. Das ähm, war beruflich, du Honk. Ja, dann bringst du deine Pest halt beruflich mit. Ja, ja aber der Punkt dich. ist. Äh ja, und das Schöne für dich ist, ich bin ja erst seit drei Tagen wieder da und die Inkubationszeit ist 14 Tage, das heißt... Ja. Du könntest jetzt. Äh also eine Folge schaffen wir noch und danach Ach, bin ich es könnte am Arsch. Es könnte unsere letzte Folge sein. Weißt Leute? du, wenn schon, denn schon, Dann aber gleich nochmal schön Zungenkuss, ja. dass wir auf Nummer Den sicher kommen. Russischen Brüderkuss. <lacht> ja. Ja, aber dann schreien wir Kamp bei Corona! <lacht> ja. Corona! Aber wenn ich das richtig überflogen habe, ist doch, muss man doch schon ein bisschen mehr austauschen als so Büro-Gemeinschaft. Nicht, Büro, viel. Äh, nicht oder? viel. Ich habe ja. gehört, ich habe gehört, dass die, ähm, hast du das nicht erzählt, Ben? Dass die, äh, dass die, die ganzen Masken doch überhaupt nichts nutzen, weil. Äh, Masken bringen nichts, ne. Weil, die, weil, weil dieser Virus so eine harte Schale hat. Äh, und die und Masken bringen nichts und das, Infekt, das Desinfektionsmittel bringt auch nichts, weil das nicht diese Schale von dem Virus knackt. Das Einzige, was wirklich zuverlässig was bringt, ist Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Und natürlich vielleicht nicht Zungen küssen. Und, Und vielleicht äh, den verdächtigen Büronachbarn einfach mal in der Schüssel runterspülen mit dem Gesicht, ja. ja. Das Gute für <lacht> euch, das Gute für euch ist, in Tokio, du kennst es, Ballermann hat eh jeder so eine Maske auf, also insofern bringt die wenigstens etwas, wenn die husten, husten sie sich selber in die gibt's Maske rein. Gibt es die Masken eigentlich auch gebraucht? Nur mal so, ist. ich frage Das hatten wir letztes Mal als Thema, da, als wir nämlich letztes Jahr nach, nach Japan gefahren sind, haben wir auch diese Meer zu ergründen versucht, ob es denn gebrauchte, also Automaten mit gebrauchten Schlübbern äh, gibt. Ja, das hört man ja immer über Japan. Ja. Ich habe sie bis heute nicht gefunden, aber da, da gibt es, also ich würde behaupten, sie gibt es irgendwo. Ja, ich habe mal gelesen, die soll es nicht in den Städten geben, aber im ländlichen Bereich. Da ist doch noch die Frage, hat Japan einen Frauenmangel auf dem Lande? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Und das dann noch gepaart mit dem Coronavirus, wenn, äh, wenn da die Frauen noch knapper werden, das ja. kann eine richtige Landflucht geben. Ja, wobei so rein statistisch sterben äh, ja vor allem alte Menschen, alles über 60 ist da also mhm. besonders gefährdet. Also ich weiß nicht, ob speziell Frauen da vom Coronavirus befallen werden. Ja, das ist ja aber irgendwie auch gängig, so bei, auch der, so bei der jährlichen Grippeepidemie, ja, dass so der Senior als erstes hinweggerafft wird, ja, ja aufgrund... Erkrankungen, Interessant ja, fand ich nur, dass, dass die Masken, die ja in Deutschland schon vor meiner Abreise überall wirklich flächendeckend ausverkauft waren, selbst in Japan, wo die ja, wo die ja ein Massenprodukt sind, weil die die ständig tragen, komplett ausverkauft waren. Also du hast diesmal anders als ne, beim letzten Mal von einem Jahr haben wir ja noch ein paar Leute gesehen, die keine Masken trugen. Mhm. Jetzt hat man, das war die absolute Ausnahme, dass mal Leute keine Maske trugen, interessanterweise bin ich einmal einen Tag am Wochenende ein bisschen weiter rausgefahren aus der Stadt. Und je weiter raus du kommst, desto weniger Masken tragen die Leute. Mhm. Das, also ist vielleicht das ist auch so ein, so ein, so ein Innenstadtphänomen ja. scheinbar, dass die vielleicht auch etwas, Ja, ich, das kann man jetzt nicht in Tokio nicht sagen, ländliche Bevölkerung, aber die Vorstadt, kaum bist du in der Vorstadt, ist dieser ganze Maskenwahn schon deutlich reduzierter. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Und vielleicht müssen wir da noch echt umdenken, weil äh, vielleicht für die Zombie-Apokalypse, äh, vielleicht entsteht die gar nicht da in der Stadt, wo die sich alle schnell anstecken, sondern ja. auf dem Land. Ja. Die müssten dann so, die müssen dann so sternförmig auf die Stadt, die müssten äh, so, genau. so, so, so ein Gürtel... Da und machen. dann und dann ziehen die, dann ziehen die aber noch so, äh, werfen die halt die ganzen Autos um und verteidigen sich mit mit Torten und so weiter und schießen. Das Geile, Entschuldigung, das Geile ist der Blick vom Prolo, wenn wir immer so anfangen, <lacht> dann fängt er an sich an komischen Stellen <lacht> zu jucken, weil er nicht weiß, was jetzt hier eigentlich passiert. Also es ist der Film, ja. der in ganz groß rauskommen wird. Ja. Der heißt Corona-Zombie-Apokalypse. Genau, und irgendwas ja. mit Lindenstraße äh, kommt auch noch drin. Torten, Torten, irgendwas mit Torten. Ja. Das ist ja unser Projekt, wenn wir diese 90, äh, 90 Millionen Euro im Euro-Lotto gewinnen. Ja, oder dieser ne? Podcast durch die Decke geht und. Äh, da kann man einfach nur hoffen, dass er weiter nicht gewinnt. Nein, das ist total. Das, das, das wird, ist, ein, das das ist ein, eine ganz todsichere Sache. Mhm. Das genau. muss nur mal einer erkennen, außer das, uns. Und das ist Kunst mhm. und Kultur, das Land der Dichter und Denker, da passt, das passt super ja. rein. Also wir haben uns zum Beispiel auch schon mal überlegt, dass wir vielleicht diesen Film, also man muss ja mit dem Budget dann immer noch im Rahmen bleiben, aber dass man dann vielleicht hier so am Rhein so ein kleines schönes Örtchen nimmt, oben, wo so eine Burg auf dem, auf dem Felsen ist ne? und dann ist da der Burgherr und jeden Morgen um 8 Uhr, da hat er halt seine Tortenschleuder da oben stehen und jeden Morgen Punkt 8 Uhr schleudert er immer eine Torte runter in das Dorf. Ja. ja? Und und weil, wir, weil wir aktuell sind, hat der Typ Corona und hustet vorher in die ganzen Torten rein. <lacht> genau, das, das ist ein super Dreh. Also, <lacht> und dann so, tschak, ihr Lutscher. Ja, Scheiße. und irgendwann lassen die sich das aber nicht mehr gefallen und greifen dann ihrerseits mit Torten ja. diese Burg an und versuchen die dann zu erobern. Und da gibt es eine riesige Tortenschlacht. Mhm. Ja. Ja, das, ja, du guckst schon ich wieder so schon. komisch, also ich, also was, ich weiß auch nicht, ich muss das erstmal sacken lassen. Soll ich mal einfach jetzt außerhalb der Reihenfolge weitermachen mit was äh, das das Ja, das ich total Wie schmeckt super. euch denn ganz kurz, ganz ja. kurz hier fürs Protokoll, wie schmeckt euch da, schmeckt dir irgendein Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bier? Ja, eklatant. Findest du das besser oder schlechter? Also mir, ich sag mal, wie, mir, mir schmeckt es nicht so gut wie das ja, erste. Nee, genau, also das würde ich auch sagen. Okay. Ja, Bier halt, ne? Ja. Was das, ist denn das jetzt für ein Tier da auf der Dose? Das ist ein Drachen. Ja, aber das hat, ist doch ein, ein kostümiert, Pferd. das sieht man doch. Ja, ein Kostümiertes Pferd, als ja, aber Pferd im Karneval, sieht man doch. Ja. Als Drachen geht ja. das. Das ist ein ganz klarer Fall. Werden wir ja. nachher fotografieren. Ähm, ja, ich, ich möchte einfach mal auf ein äh, ernstes Thema zu sprechen Nein, nein langweilig Buh. Doch, das ist eben noch wichtiger als Passwörter ist eigentlich Jetzt geht die Tür auf und zu. Was machst du denn da? <lacht> Ablenken. Ja. So, stell dir vor, äh, du möchtest im äh, Sexkino nebenan einfach einen kleinen Porno drehen, ja? Und dann hey, ja kommt die Stadtverwaltung, in dem Fall die Aachener, und untersagt dir den Dreh mit der äh, mit der vertretenen Auffassung, dass das ja wohl eine Prostitutionsveranstaltung sei und entsprechend anzumelden. Ja, wie steht man eine denn dann eine Mann. Prostitutionsveranstaltung? Ich will euch kurz die Hintergründe erläutern. Ja, das ist irgendwie jetzt aktuell relativ aktueller Fall noch äh, vor dem Aachener Verwaltungsgericht verhandelt. Es ging um einen geplanten Pornodreh, äh, der vor zwei Jahren, ja äh, Geschwindigkeit der Justiz, brauche ich ja nichts zu sagen, von der Stadt Aachen verboten wurde, ja, weil die Stadt nämlich das Projekt als Prostitutionsveranstaltung wehrte. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich Geil. sehe, die Neugier steigt ins oder So, der Filmproduzent hat er erfolglos dagegen geklagt, äh, der Dreh ist nämlich, <lacht> super, Wortwitz, Dreh, ne, verstehst du? Ähm, nee. Nee, es sollte in geschlossener Gesellschaft gedreht werden, erlaubt sei alles. Für das als Sexparty angekündigte Event sollten die Teilnehmer allesamt Laiendarsteller 60 Euro zahlen, unter anderem für Verpflegung, Hygieneartikel und natürlich den Kinoeintritt. Einen Tag vor dem geplanten Event kam dann das aus. Grund des Verbots, es handele sich wie gesagt um eine Prostitutionsveranstaltung, die genehmigt werden müsse, ne, wenn Geld im Spiel ist, ja, ob ja. das noch ein Filmdreh ist. Äh, Gegenargument des äh, Produzenten, die Darsteller hätten den fertigen Film ja später selbst vermarkten dürfen und das solle schließlich ihre Gage sein, ja, ist auch logisch sicherlich wasserdicht. Ähm, das Beste kommt aber noch, äh, nämlich wie bei einem guten Porno zum Schluss, ja, sage ich mal so. Happy ähm, Ending. Ja, letztendlich waren es genau die 60 Euro, äh, die jeder bezahlen sollte, die entscheidend waren. Er könne doch seine Veranstaltung gleich als Prostitutionsveranstaltung anmelden, hab die hat der Richter empfohlen, ja, der denkt mit. Das geht aber nun mal gar nicht. Und jetzt kommt nämlich der Diskussionspunkt für heute. Dann würde keine Frau mehr bei ihm mitmachen, sagte der Produzent. Es gäbe schließlich einen großen Unterschied zwischen einer Pornodarstellerin und einer Prostituierten. So. Ja, Die recht. Männer mussten 60 Euro zahlen und welche Frau. Ja, ob waren das da? jetzt auf also, Männer beschränkt war, geht jetzt aus dem gut recherchierten Artikel des Gerichtspraktikanten nicht hervor. Das ist natürlich 60, ein Punkt, ja, man denkt sich, ich gehe zu einem Filmdreh und plötzlich bin ich Puffbesucher, was ja, ist ich denn finde, das? Ja, das ist doch ja. ganz logisch, ich meine, dass ihr Pratzen das wieder nicht auf dem Schirm habt, ja, ist ja du kannst dich ja, ja warum auch. Warum machst du, also ich habe mir schon gedacht, dass die 60 Euro der Kasus Knacktus sind, aber ja. warum das jetzt, also diese Begründung des Pornoproduzenten, dass dann die Frauen wegblieben, wenn die also. Teilnehmer nicht mehr 60 Euro zahlen? Nein, wenn die, wenn, das, wenn die nicht. das, nein, nein, er kann Quatsch. das dann wenn, halt nicht als Pornodreh bewerben, sondern, äh, ja. wenn er das als du Prostitutionsveranstaltung anmelden würde, ja. dann, also durch, der, durch ja, aber der Trick. Trick wäre doch einfach die 60 Euro wegzulassen und er kriegt doch dann die Filmrechte und sagt hier, ihr vögelt da vor meiner Kamera rum und spätestens jetzt müssen wir das wieder als explizit hier <lacht> klassifizieren für iTunes, aber ihr vögelt da vor der Kamera rum und, äh, Dafür komme ich als Pornoproduzent ganz groß raus. Man ja, könnte so jetzt ich ja auch meine Brötchen verdient. Ja. So, man könnte klar, jetzt bösartig unterstellen. Gestern ja, noch. Ach, hier klebt übrigens was, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> man könnte jetzt bösartig unterstellen, dass das vielleicht äh, mit den 60 Euro wirklich. Genau. Äh, ne, das war vielleicht anders gedacht, als es da offiziell verkündet wurde. Mhm. Ja, was macht man da? Ne? Geht man dann hin? Geht man lieber woanders hin? Äh, oder also, bleibt man mal wieder zu Hause für einen schönen Videoabend. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist der Produzent ein Fuchs, weil der gesagt hat: mit dem, mit dem schlechten Porno verdiene ich mit den Eintrittsgeldern mehr als mit den Vermarktungs Vermarktungsrechten. Ich finde, wir sollten den Typen an Bord holen für unseren Film. Das ist grandioser Typ. Der Hast du die richten. Nummer zufällig da? Du könntest anrufen. Ja, Aber 1, hier 2, 3, 4, 4, 5, 6, dem Artikel stand es <lacht> jetzt leider nicht. Ja, ich kenne ja also, die Nummern von allen Pornoproduzenten auswendig. Aachener Porno ja. oder auch äh, Prostitutionsproduzenten, meldet euch bei uns, ja, äh, wenn ihr euch da angesprochen fühlt. So einen fühlt, ganz ja. windigen Namen wie Prollo Toyota. Prolo, Prolo F. <lacht> <lacht> Oder nennen wir ihn lieber P. Ferrari. Ja, aber ich finde das durchaus schlüssig, dass so eine Geschichte in Aachen spielt, ich meine Aachen, äh, wissen wir ja, ne? Technische Universität, ja, Männerüberschuss. absoluter Männerüberschuss, äh, die haben wahrscheinlich sowieso schon mal Interesse A, gucken, aber vielleicht sogar an Teilnehmen, ja, würde ich nicht ausschließen, ja, nicht nur im Grunde genommen sehr anfassen. klug gewählt, also ich glaube der Mann, der hat es echt drauf, ja. Der Pornoproduzent. Der Pornoproduzent. Super Location gewählt und äh, super Ort gewählt. Ja, die Frage ist ja auch, so muss, muss er da das überhaupt kenntlich machen seinen Teilnehmern, dass es eine Prostitutionsveranstaltung ist? Also muss man, der, der kann ja genau das gleiche Ding aufziehen, kann das bei den Behörden so angemeldet haben und die machen da halt ihr... Ringelpilz mit anfassen vor der Kamera. Das ändert ja eigentlich an der Veranstaltung nichts. Da gibt es bestimmt eine Aufklärungspflicht mit Sicherheit. Hm? Der muss bestimmt auch so ein Datenschutzgrundverordnungsformular grundverordnungsformular ja. vorlegen. Ne? <lacht> Hiermit erkläre ich mich äh, mit der Verarbeitung meines äh, ja, mit <lacht> dem <Bildreiche lacht> ausfüllen <lacht> einverstanden. Ne? Äh. Interessant, interessant. Ich weiß nicht, also ich habe noch eine echte, ich habe noch eine echte Schocker Nachricht. Ich habe ich weiß ich also ich weiß da nicht, ob ich die hier wirklich bringen kann, weil das das ist. Ähm, das ist wirklich harter Tobak. Werdet seid ihr, seid ihr bereit, das zu hören? Ja, das das, das rührt, aber rührt auch ein bisschen zu Tritt. Das sind einfach Schicksale, die in Deutschland passieren. Kannst du vorher noch mal ein Bier ausschenken? Ach so, selbstverständlich. Ja. Ja, vielleicht ist das besser. Vielleicht ja. ist das besser, auch das so jetzt ein bisschen zu betäuben. Dann kommen wir jetzt zu unserem allseits geliebten Sapporo. Sapporo! Das ist so wirklich cool. Kampai. Allein, also, Beschreib mal bitte die Dose, weil ich liebe diese Dose, Also die Dose ist wirklich sagen. vom Design her cool. Eigentlich weiß... Dann ein blauer, großer Kreis ähm, gefüllt und zwar mit einem goldenen Stern, darunter in großen Lettern Sapporo. Also ziemlich, erinnert mich so ein bisschen an Google, auch so ein bisschen äh, reduziert alles, ne? von der Darstellung her, vom Design. Also richtig gut gemacht, vor allen Dingen sehr lecker. Wir haben aber auch eine sehr starke emotionale Bindung zu dem Bier, weil ähm, als wir nämlich letztes Jahr in Japan waren, da waren wir im schönen Hotel Mitsui Garden. Und äh, war ich unserem, jetzt auch wieder? Das ja, warst du toll. jetzt auch wieder, genau. Den, ich habe den, hab den, ja, erzähl mal weiter. Ne? Ja, dieses, dieses, äh, dieses ähm, Hotel hatte nicht nur den, den Vorteil, dass, äh, dass ein wunderbares japanisches Bad äh, im Keller hatte, das bis 1 Uhr nachts geöffnet hat. Nein, es hatte auch noch einen Bierautomaten und natürlich genau in unserem Stockwerk. Ja. Dazu auch noch, aber gut, wir brauchen jetzt beide nicht, aber äh, äh, wenn wir es getan hätten, hätten wir auch das Raucherzimmer -Oh gleich noch um die Ecke gehabt. Ja. Und äh, auf jeden Der 14. Fall. 14. Stock im Mitsui Garden ist the place 14, to be. Ja, 14. Stock, Stock. richtig. Und, und wir haben halt diesen Bierautomaten leer getrunken. Das, ne? Es ja. gab zumindest kein Sapporo mehr. Und oder? ich habe, ich hab, Ballermann, ich bin für dich jetzt extra nochmal am letzten Tag, weil ich wieder in diesem Hotel war, bin ich zu den Bierautomaten gegangen und habe den fotografiert. Ah. Ich wollte es dir eigentlich noch schicken, aber ich hatte dann kein Netz mehr, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin. Oh, wie geil. Bin. Aber wir könnten das ja jetzt hier in unseren Shownotes, könnten wir den Bierautomaten auf jeden Fall nochmal würdigen. Das halte ich für absolut wichtig und äh, vielleicht können wir auch nochmal unser, unser Pappnasen-Foto äh, äh, dahinstellen. Wenn du damit einverstanden bist, das ist, du musst du aber auch erzählen, warum wir diese Pappnasen ja, genau. also wir, wir haben. Ja, genau. Ähm, da sind wir wieder am Anfang der Sendung übrigens. Das war stimmt. ja Karneval. Karneval, genau. Karneval ja, wir sind nämlich letztes Jahr über Karneval gefahren und. Äh, wir wollten uns natürlich nicht nehmen lassen, zumindest ein Stückchen Karneval auch mit ins ferne Ausland zu nehmen nach Japan und haben uns deswegen schöne rote Pappnasen eingepackt. Sind die dann, haben die dann auch in Japan aufgesetzt, in Tokio aufgesetzt und dachten mal gucken, was passiert, wenn wir damit mal ein flüchtiges Foto machen, nichts passierte, es guckt für sich auch gar keiner um. Äh, nee. Deshalb haben wir das immer weiter ausgereizt. Mal gucken, wann die erste Regung kommt, Ja, fünf Minuten aufgelassen, zehn Minuten aufgelassen. Irgendwann sind wir durch die Stadt, ganze Stadt gelaufen mit dieser Nase drauf. Hat keine Sau interessiert. Hat keine Sau, oder zumindest hat keiner wirklich geguckt. Das einzige Mal, wo einer wirklich eine Regung gezeigt hat und ein lautes Lachen ausgebrochen ist, das war bei dem Stadion, äh, als wir beim ja. Fußball waren. Ähm, ja. Da kam dann eine Frau und ist äh, laut Lachen mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Das, da, das war schon fast erstaunlich. <lacht> und wir haben uns natürlich auch vor diesem legendären Bierautomaten äh, mit einer solchen Pappnase fotografiert. Äh, <lacht> Viert. Ja, ja. lange Rede, gar keinen Sinn, Prost, Prost, ja. Prost. darauf ein Sapporo, Kampai, Kampai, Kampai. Mm. Arigato, so und jetzt muss ich leider die Stimmung ein bisschen drücken, oh Mann, ich bin jetzt schon traurig, Den FN Web, ich weiß gar nicht, was FN Web das klingt sehr ist, nicht. es ist eine Zeitung, hat im Newsticker, gestern berichtet und es hat mich schon die Überschrift hat mich schon geschockt. Das ist der Newsticker überregional übler Scherz in Nassig, wo auch immer Nassig ist und ich lese jetzt einfach mal die ganze Meldung vor, weil die ist nicht besonders lang und äh, danach können wir das gerne besprechen Wertheim Nassig Punkt Punkt Punkt. Er ist ein Wertheim. Da ist auch Wer ist, denn, wo ist denn Wertheim. Ja Wertheim, da ist doch dieses Outlet da, wo du immer die Sachen kaufen kannst, was so, so, so kitschig aussieht. An der ist das die A3? Wertheim. Wertheim. Ich weiß nicht, wovon von sprichst. Bundesland ja. soll das denn sein? Ja, das ist ja geil. Ich, ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwo wahrscheinlich Rheinland-Pfalz. Hätte ich jetzt vermutet. So Wertheim, nassig klingt nach Rheinland-Pfalz. Egal. Opfer eines üblen Scherzes wurden ein paar nassiger Bürger. Das ist schon ein geiler Name, nassiger Bürger. Gegen 21.15 Uhr am vergangenen Freitag hörten die Bewohner eines Hauses in der Müllerwiesen dumpfe Schläge gegen die Hauswand und Haustüre. Als der Eigentümer nach draußen ging, konnte er zunächst niemanden sehen. Weil in der Vergangenheit allerdings schon mehrfach Gegenstände gegen seine Haustür und Hauswand geworfen wurden, kontrollierte er den Außenbereich. Dabei sah er zwei dunkle, gekleidete Jugendliche Etwa 1,40 Meter 40 groß, die in Richtung Wald wegrannten. Nein. Außerdem konnte er an seiner Hauswand und der Haustür mehrere Eier feststellen, die dagegen geworfen Nein. waren. Eier. Wir brauchen Eier. Ende der Durchsage, genau. Oh ja, ja, ja, ich war, ich war außer mir, Das in Nassig... Ist fast schon zombie apokalypse kann man sagen. Also ja. die, die zeigen uns, wohin das alles noch führen kann. Wenn der Eiermann zweimal klingelt. Ja, und vor allen Dingen, das sind da, ich meine, Eier sind da noch richtig kostbar, ja. Da gehst du nicht einfach nach nebenan in den Supermarkt, der, da gibt es nämlich wahrscheinlich gar keine. War keinen. das wenigstens nee. bio oder hier so Bodenhaltungsquatsch? Das weiß man nicht. Das war auf jeden Fall ganz üble Sachbeschädigung. Haustüre und Hauswand waren beschädigt. Dumpfe Schläge, also auch vielleicht äh, Ruhestörung ist da im äh, mhm. Gespräch. Nassig ist ein... Weil das ja so richtig so bang. Obwohl, so, obwohl so Eier Ei. gegen die Hauswand, das muss richtig übel sein. Also ich glaub, das ist nach ein paar Tagen. Das geht jahrelang nicht weg. Das ist, das ist wie so, ich, ich weiß nicht weshalb, ich, vielleicht liegt das an diesen Eiweißen da halt. Aber wenn du das auf der Farbe hast, am, am Außenputz, das siehst du jahrelang. Also das geht halt echt nicht weg. Also ich würde mich, klingt zwar lustig, aber ich würde mich auch ärgern. Und wenn sie den gekriegt hätten, wenn sie die beiden gekriegt hätten, äh, ich weiß nicht, ob da nicht sogar mal der, der Fassadenmaler hätte kommen müssen. Mhm. Also äh, für den Eigentümer bestimmt ärgerlich. Ja, bestimmt üble Gesellen, so 1,40 Meter große ja, das Jugendliche. Sind das also, also, boah, waren die sind die, mindestens 13. Die Zwerge aus dem Wald. Stell dir mal vor, die wären uh, nicht weggelaufen. Und hätten dann da. <lacht> ja, aber wer jetzt... Äh, regelmäßiger Hörer dieses Podcasts weiß, dass der Kollege Ballermann mit Hausfassadenbeschädigung Erfahrung hat ja? mit Raketen, die ja mit Met -Rakete, ja, stimmt ja. Und, stimmt. und es war noch mal irgendwas anderes, ich habe vergessen. Aber das war das war, das war da nee, nee, nee, nee, das war das war, aber, das war ja aber nicht beabsichtigt. Die sollte ja eigentlich schön am Sternenhimmel explodieren, die ja. ist ja nur abgebogen, ja. Dann. Bulettenregen, <lacht> Der Bulettenregen, genau. <lacht> was natürlich aus heutiger Sicht auch äh, überhaupt nicht geht, ja. Ja. Zumal die Schweinepreise ja auch so gestiegen sind. Ja. So. ja. Das haben wir noch gar nicht äh, aus. Ich habe auch, hab auch noch was. Ich habe auch noch was. aber ich gebe dir recht. Ben schockierende Nachricht. Ja, ich ja. finde, da gibt es auch nicht zu diskutieren. Ja, ich habe auch, hab auch, danach gedacht. Also äh, tiefer kann es nicht sinken. Ich bin auch, bin auch leer. Und wisst ihr was, Leute? Alle. Und ich glaube, ich glaube, es liegt auch daran, dass diese Kinder damals in der Kita zu Fasching sich verkleidet haben haben, müssen. Vielleicht, müssen. vielleicht als Huhn. Ja, ich glaube als Huhn und das, das hat noch ja. die Spätfolgen. Das <lacht> ist halt ich, vielleicht ist da doch was vielleicht dran. waren sie auch nur Indianer und das waren Irokesen. Ich meine, ich bin ja lernfähig, ja. Aber ich habe auch noch was. Ich war ja letzt, war ich letzte Woche, ja, letzte Woche war ich in Paris. Und äh, wirklich eine tolle Stadt, äh, muss ich sagen. Und äh, ich habe dann abends noch einen Spaziergang unternommen. Bin da langgeschlendert äh, an der Ile de France. Und... Äh, Ile-de-France heißt es, ne, Ile-de-Paris heißt das, genau. Ähm, und äh, da ähm, erschien dann auf einmal die Silhouette von Notre-Dame. Und dann, ja. also echt ein trauriger Anblick, ich habe den noch gar nicht mal ganz genießen dürfen, weil das ja einfach äh, sehr, weil das ja einfach schlicht dunkel war. Also, aber ist es ist, also erzähl mal, ist es wirklich so komplett weg alles? Also, nee, gar nicht. Also wenn du wenn du davor stehst, im Dunkeln, dann sind diese Fassaden beleuchtet, die stehen auch noch alle. Ja. Und dann denkst du, äh, pff, die würden jetzt vielleicht einfach so mal renovieren, aber da du siehst nichts Eingestürztes oder so. Mhm. Bei Tageslicht sieht das bestimmt anders aus, aber da habe ich den Blick eher nicht erhascht. Aber es dann auch, was ich, so ein so ein Kran steht dann da halt rum, alles so abgesperrt. Aber ich würde sagen, vom, äh, vom Eindruck her sieht es nicht so aus, als ob da intensiv schon an der Renovierung gearbeitet würde. Weil wenn du länger drauf guckst, dann siehst du, dass halt das Dach da irgendwie eingestürzt mhm. ist, ne? Und äh, auf jeden Fall, wie ich fand, ein richtig trauriger Anblick, dachte ich auch noch so, ja, wenn der Kölner Dom so aussehen würde, da, da würden wir alle in Sack und Asche gehen. Äh, also muss, muss echt ein Trauma sein, glaube ich. Und in dem Kontext ist mir dann nochmal wieder ähm, ein alter Artikel eingefallen, den ich schon die ganze Zeit bei mir in der Schublade liegen habe, den, den ich einfach cool finde und den ich auch deswegen cool finde, weil ich nicht nur in Paris war und dieses schöne Bauwerk gesehen habe, sondern äh, weil äh, wir ja auch äh, als Familie äh, zu Weihnachten eine Playstation 4 bekommen haben und äh, der Papa hat auch sein eigenes Spiel bekommen, nämlich Assassin's Creed. Das ist so ein Ding, so ein bisschen mit äh, ein ganz bisschen auch Gewalt dabei, muss man sagen. Aber nicht noch ein bisschen, ja. äh, aber wenn man, äh, das liegt <lacht> wahrscheinlich daran, dass ich mich in der Kita auch mal damals verkleidet habe, seitdem habe ich da halt dieses kleine Problem und deswegen habe ich Assassin's Creed egal, auf jeden Fall Assassin's Creed von Ubisoft hat auch eine Version damals gemacht, und zwar die Version ähm, äh, äh, Notre-Dame, die Notre-Dame-Version. Und die sind wohl echt, ich glaube, das war ein Zeitraum von zwei Jahren, in dieses Gebäude gegangen und haben das ähm, mit Lasern ausgemessen, also wirklich, äh, wenn du so willst, Millimeter genau, genau die Abmessungen da äh, vorgenommen. und ähm, haben das Gebäude für dieses Spiel intensiv untersucht und du kannst es in, wohl in diesem Spiel sogar einfach nur besichtigen. Also du musst Sie also haben es, glaube ich, in 3D ausgemessen, um es im Spiel eben abzubilden. Genau, um es im Spiel abzubilden und du kannst eben dieses, dieses äh, Ding ähm, auch wirklich sozusagen einfach nur besichtigen in dem Spiel, wenn du da nicht rummeucheln willst. Ja, und das ist natürlich ganz von, da, von daher jetzt interessant, weil die äh, diese Daten natürlich jetzt noch immer haben, wie dieses Teil einfach mal ausgesehen hat. Äh, von in, also so eine Vermessung wurde halt sonst nicht vorgenommen. Und das Interessante und Schöne dabei ist, dass man gegebenenfalls äh, diese Daten eben für die Restaurierung dieser Kirche verwenden kann. Ähm, direkt nach dem Brand ähm, hatten die dann auch dieses Spiel oder diese Version mal eine Woche kostenlos zum Download und haben auch gesagt, okay, sie spenden 500.000 Euro und äh, haben auch die Spieler dazu aufgerufen, dann ebenfalls zu spenden. Also eigentlich mhm. eine, eine coole Sache und die sind und haben sich auch bereit erklärt, diese Daten dann im Bedarfsfalle zur Verfügung zu stellen. Also wie ich fand, echt eine ne, ne klasse, eine klasse Geschichte. Irgendwie, so ja, ne es, es, äh, äh, ähm, faszinierend ja auch daran, dass ähm, Notre Dame steht da, schon tausend Jahre alt, also natürlich nicht tausend Jahre, aber ewig alt. Dann kommen die fürs Spiel, messen das Ding aus und bringen sozusagen die Realität in die Virtualität und jetzt wahrscheinlich aus der Virtualität wieder zurück in die Realität. Also wie das dann einmal wieder zurückgeht, finde ich irgendwie auch mal eine Neuerung, die man so jetzt auch noch nicht so oft gehört hat. Insofern, alter ITler-Spruch, kein Backup, kein Mitleid, ja, also <lacht> vielleicht die private Garage sicherheitshalber mal vermessen. Aber <lacht> ja, es hat ja nicht ja. jeder so ein Gerät da zu Hause. Ich ja. meine, die könnten das vielleicht haben da in Paris. Vielleicht, aber, aber kann wie, man sich als, das ist, als ja? Spielszenerie bewerben mit seinem Stadtteil. Ja. Aber wisst äh, ihr noch als, damals auch als hier, wo war das eigentlich, in Weimar oder so, wo diese alte Bibliothek abgebrannt ist, dieses, äh, mhm. könnt ihr euch noch dran erinnern, diese... Ja, ja. Ja, also alles sowas, ja. Wenn man zum Beispiel diese die, zumindest diese Gebäude, die, die Weltkultur, vielleicht Kulturerbe -Gebäude, wenn man die so scannen würde, sollte man echt mal drüber nachdenken, vielleicht sogar beim Kölner Dom. Man könnte im Übrigen auch drüber nachdenken, von Notre Dame irgendwie äh, auf passender Fläche eine Touristenversion aufzubauen, ja, dass, dass, dass sich das schöne Gebäude nicht so abnutzt, wenn die ganzen Horden an Touristen. Cool. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Tourismus derartige Ausmaße annimmt, ja. dass irgendwie die zumindest die größeren Städte auch nicht mehr aus noch einwissen, ja, dann baut man vielleicht einfach so die wesentlichen Kulturgüter auf der auf der Wiese nach, ja? Und dann äh, ist die Innenstadt entlastet. Das äh, ist sicher auch sicherlich auch gut für das Stadtklima und für die Anwohner. Hm. Insofern, wer sich äh, vielleicht die Daten auch mal runterladen möchte, Notre Dame äh, im G Vorgarten, ja, also als 1 zu 20 Version. Also ich wittere da gerade eine Geschäftsidee. Ja, ich äh, sehe eure ich glaub, unglaublichen Blicke. Ja, wir aber bleiben bei unserem Film. Als also, da ja, man man also äh, muss man einfach das nein. auch wegstecken können. Der Ballermann und ich sind mehr für so handfeste Dinge. So ein Film, das sind ganz klare Erfolgsaussichten. Das ist, das, Da kannst du das, den Erfolg riechen. Obwohl, äh, man muss sagen, vielleicht bei Prollo, das kann auch funktionieren. Aber du musst es halt unter einem anderen Aspekt verkaufen. Was bei, was ihm, bei ihm so als Schlafmittel. Als Schlafmittel oder... Als Prostitutionsveranstaltung. <lacht> Eine Prostitutionsveranstaltung mit äh, Zombies in Notre Dame. <lacht> cool. Ja, wunderbar. Ja. Ich habe noch einen Mitbringsel für euch. Und ihr habt jetzt quasi die Wahl, weil wir nicht mehr so wahnsinnig ja. viel Zeit haben. Ihr habt Guggen. die Wahl zwischen zwei, zwei Dingen, entweder mit Alkohol oder ohne. Du kennst das wahrscheinlich noch hier, Ballermann. Black Boss. Da ist ganz Tokio, ist voll mit Werbung von Black Boss und das, und zwar wird die Werbung gemacht von wie heißt der Typ von Men in Black der, der Ältere nochmal? Äh, Roy Roy aber wie heißt der schon? Am <lacht> weiß Spiel? ich doch nicht wie wieder Roy Black James Earl Jones nee der der hat Witzmann mein mein Mann wir kommen gleich noch drauf ich der der die, der eine der denn da spielt da dieser ja. der von Men ja, in nicht Black nicht der, der, der Will Smith nicht Sonst der der andere sondern der andere der Agent, mit dem der Agent äh, Smith Agent nee, Smith. Das war doch aus äh, hier Agent Smith war doch der, der Mann. Ihr seid so. Ich weiß doch nicht, wie diese Leute heißen. Der ich weiß gar nicht. Lee, äh, Tommy Lee Jones heißt der. Mein Tommy Gott. Lee Jones, Tommy genau. Lee Jones, Sag ich doch. Und Tommy Lee Jones macht seit Jahren Werbung für Black Boss. Ich sag's euch direkt, ich habe es nicht probiert, aber das ist kalter Kaffee. Bäh, Option 1. Vom so Namen Tom her hätte Apple. ich jetzt auf so ein Deo getippt. Nee, nee, nee. Option 2. Und das habe ich meiner lieben Partnerin mitgebracht. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, mit euch das vorab zu verköstigen, weil sie will eigentlich nur die Flasche haben. Das ist Pflaumenlikör. Hier seht ihr dicke, fette Pflaumen drin nee. rumschwimmen. Das machen, wir, das machen wir auf gar keinen Fall. Ben, weil so. Also du, ich äh, würde das, das einfach an so eine Hauswand schmeißen und weglaufen. Ja, Nein, da geht doch ja, um die Flasche was kaputt. Was ist denn, denn das? das? Na, die Pflaumen. Das ist Pflaumenlikör. Das nee, das, das können wir nicht machen, Ben. Pflaumen. Weil äh, so, nett deine, so nett deine Freundin ist ja, das, aber du hast es deiner Freundin mitgebracht, Da werde ich bestimmt nicht anfangen, deiner Freundin das wegzumachen. Das Problem ist, sie will das nicht trinken, sie will nur die Flasche. Sie will die Flasche und äh, es Ach, muss deswegen, wohl, ja, wir sind dann gut genug, wir sind dann ja, die, die Schweine, die das dann auch... Ja, weil wir hier alles saufen. <lacht> so. Deswegen. Ja, dann schon halt ein, komm, den Mist. Das müssen wir jetzt einfach mal, das, das ist nämlich, glaube ich, so schlecht, vermutlich, Nein, dass die das mich, als ich das kaufte, angesprochen haben. Ich habe alle keine Ahnung, das ist lecker, wisst ihr das eigentlich. Und gesagt haben, das gibt es auch in gut. Die wollten mich die ganze Zeit überzeugen, dass ich eigentlich was anderes Warum kaufe. Warum hast du gerade dieses gekauft? Weil meine liebe Freundin halt diese Flasche gerne haben möchte. Aber Und vielleicht hätte das Gute auch eine bessere Flasche Nee, gehabt. das hat ja eben nicht so eine schöne Flasche. Diese Flasche ist ja. halt ultra praktisch. Ja. Ja. Jetzt habe ich mir den Scheiß ja noch aufs Knie getropft. Ich mich. Oh, riecht mal. mit wir dem das Bier glasen? Riecht ist mal. Okay. Ja ja. ja. okay. Oh, riecht mal hier. Ja. ja, es ist so. genau das ist halt so halt Pflaume, da. dicke, fette Pflaume. Pflaume. Wir haben ja früher, Ach. früher haben wir immer, ähm, als wir noch keine Asche hatten, auch, äh, da hatten wir dann immer... Äh, Plum gekauft vom Prinzen. Ja. so riecht das auch, ne? Ja. Findst du nicht? Und das, das war echt total lecker. Äh, das war richtig gut. So komm her. Ja. Ich meine, ich dann das das ich so machen, nur ein noch einen kleinen Schmerz, Schmerz, Schmerz. das ist, glaube ich, das könnte blind machen. Uh, ich, ich meine, denke. von diesem äh, Zeug noch ein Rest oh. im Alkoholregal äh, zu das haben. Das riecht auch wie Marzipan so ein Wobei bisschen, ich jetzt oder? Äh, kürzlich, irgend, das interessiert ja auch keinen, was ich hier erzähle. Ja. Also okay, Pflaumenschnaps ist halt, so. Pflaumenschnaps schmeckt Pflaumen nur, wenn man den umsonst. glaube ich kein Schnaps. Ja, oder Likör, äh, so ich bin nicht so der Pflaumenproduktexperte, aber das schmeckt eigentlich nur, wenn man das irgendwo zum nachtisch bekommt, ja, im Restaurant oder ja, so. Für, für lau. So, als Flasche zu Hause. Ja, aber <lacht> das, das, das ist echt so ein Absacker, im ja. japanischen Restaurant. Prost. So, Prost. zum Wohl. Das kosten so. wir jetzt noch und dann würde ich sagen, ah, naja. Ja, wieso? Wenn du, wenn du, also Kummer ich hätte gewohnt dafür jetzt ist, schon das vollkommen okay. Ich hätte ja. dafür jetzt auch schon ordentliche Schelte oh. kassiert. Also ich habe schon immer getrunken, zum Beispiel kalten Glühwein so im größten. Vergnü du hast kalten Glühwein getrunken. Ja, ich bin ne ja, das Schlimmste war sowieso das, was der Sammer hier angeschleppt hat. Mit schwarzer Kaffee. Ja, der Sammer hier mit seinem Holunder, heiser, Holunder, schwarzer Kaffee. Äh, äh, äh, ich Farge fand das bunten. lecker. Ich fand das Holunder wasser äh, ganz okay. Äh, du machst das jetzt wieder so schlecht. Da der, der kriegt er nochmal richtig ein. <lacht> In diesem Sinne schöne Grüße an den Sammer. Wir sind heute, glaube ich, ganz pünktlich raus. Sammer schmeckt beschissen, aber äh, immer noch besser als das, was du hier oh. abgeschleppt hast. Mein lieber Freund. Okay. Prost. Prost. Prost. gut. Tschüss. Komm Tschüssi. Kampai.